Legen wir los mit der Resident Evil 8 Demo. Wir haben wieder eine Stunde Spielzeit, danach läuft noch der Trailer, danach mache ich kurz Essen. Das ist eine Entwicklung: Wir kriegen hier eine Stunde Zeit, das ist natürlich cool. Wir haben rosa Licht. Boah, das ist voll intens hier. Ich sehe gerade für euch, ist das voll intens. Ist kurz vielleicht. Es tut mir leid, wenn ich noch feintune. Bei Pokémon mache ich dann die, die Kamera eh weg. Äh, 0,2. ein bisschen. Äh, ja, ich habe gesagt 0,1, du Behindie, aber okay. Äh, 0,2. Achso, ja, geht's klar, wenn da Licht ist. Also, wir haben die Gameplay-Demo: Demo-Dorf, Demo-Schloss. Ich mal auf Normal durch. Ich gucke mal wegen der Spielzeit hin, was diese Demo ist. Die ja. Ich weiß, dass Village ein bisschen länger gehen wird als äh, Castle. Deswegen nehmen wir uns Zeit für Castle und so. Die habe ich letztes Mal geskippt, weil ich nicht wusste, wie lange die Demo wird. Deswegen habe ich mit ihr zusammen alles geskippt. Das möchte ich diesmal nicht tun. Ich möchte die Story haben mit den Bewohnern und alles. Ähm, ja, wir sind jetzt hier. Auf dem Weg ins Schloss, also in das Dorf. Nachdem seine Tochter Rose entführt wurde, findet Ethan sich in einem seltsamen Dorf wieder. Er rät eine Weile umher, bis einer alten Frau begegnet. Und Ethan... Ich weiß nicht, wie er hieß, aber das ist der Dude aus dem Resident Evil 7. Mit den Bakers. Der kommt wieder vor. Ich weiß auch, dass ein Chris vorkommt. Äh, da ich ja erst Resident Evil 3 im Spielen bin gerade, kenne ich nur einen Chris, und das ist Chris aus Teil 1. Und anscheinend ist es der Chris, der irgendwie abgefuckt wird in einem anderen Teil. Deswegen... Ich bin mal gespannt. Ich <lacht> kenne die Story deswegen nicht so. Gut. Äh, uh, hallo? Das Spiel sieht unglaublich geil aus. Was zum Teufel? Hey, können Sie mich hören? Es ist Sie, der Vater. Hey, wart, du meinst Rose? Ist sie hier? <lacht> Rose! Rosie! She is in great danger. Since Mother Miranda brought her to the village we have fallen into darkness. What are you talking about? The monsters? The castle bell heralds danger. They're coming. <laughs> no. Das ist schon mal ein guter Anfang. Where's Rose? Who's Mother Miranda? The bell tolls for us all. They're coming again. <lacht> Rose is here. ein moment okay das finde ich gut sound passt ich wollte es nur kurz gucken äh, ja wir können uns hier ein bisschen umschauen wir rennen trotzdem ein wenig anscheinend wird man belohnt wenn man sich viel umschaut hallo ja äh, ganz gut guten dir Erzieht man natürlich nicht toll ähm, oh, große Lycans sagen auf der Wolfsmonster von 1 Lycans sind auch Lükantropen, das sind doch so Wolfsviecher. Dachte ich noch, ähm, möge ihr kommen und unser Fleisch nehmen, möge die kommen und es bei lebendigem Leib zerreißen. Ist natürlich toll. Äh, ja, okay. Das Schloss ließe sich gleich knacken, aber ich habe kein Dietrich. <lacht> Wir finden, glaube ich, einen im Schloss. Äh, Inventar, das ist gut. Ich habe für die Demo kurz den Chat ausgemacht, mal ausnahmsweise. Gegen erst im Castle ein. Alia? Ja. Ah ja Dankeschön. Also wir haben hier Items, die wir haben. Schätze, Schätze können wir verkaufen. Von da ist es ganz gut. Cool. Dann da noch eine. Das war wieder das Schloss. Dann gehen wir doch mal raus. Ich muss mal kurz aus. Kamerabeschleunigung muss aus sein. So eklig sonst. Sorry. Sehr gut. Okay, raus. Hier sehen wir die Zeit. Drei Minuten habe ich schon gespielt. Das ist schön. Gut. Also, äh, ich werde etwa... Ich probiere 30 Minuten zu machen. Ich denke mal, es wird ein bisschen mehr vielleicht. Um gucken, okay, das ist wieder so einer dieser. Du musst zuerst von der anderen Seite reinkommen, bevor es aufgeht. <lacht> Zeremonienplatz Schloss Dimitrescu ich weiß nicht wie man das ausspricht. Dimitrescu, ich sage Dimitrescu. Ich glaube, auf Englisch sagen wir, opfern so. von dieser Wächterziegen zum Schutz des Dorfes und seiner Bewohner. Wer sich zerstört, der möge der Zorn kann Locken. Ich habe keine, äh, keine Waffe. Da brauchen wir Dietrich. Das ist schon okay. Das ist cool. Die Map ist immer interaktiver. Ich habe das schon gefeilt beim Resident Evil 3. Wir spielen das Remake ja hier gerade aktuell. Äh, also jetzt nicht hier, aber auf dem Kanal gerade. Oh, wir haben Fußabdrücke. Ähm, da ist auch ein bisschen was mit so. Okay, da fehlen zwei Sachen. Da können wir gleich weiter. Das weiß ich gerade deswegen. Das kann ich ich glaube hier oben war nichts mehr. Also diese Mutants, also die, das sieht, sieht aus wie wieder diese Tyrant Embryos. Und ich habe auch einen Verdacht mit Lady Dimitrescu, aber dazu komme ich später, Dimitrescu, wie auch immer. kommen komme dazu später noch mit ihr. Zuerst haben wir hier mal ein Jungfern, ich habe jetzt hier Judenfragment gelesen, da ich so, hä? <lacht> Nein, das Jungfernfragment, okay. Hier ja, ist noch was. Eine Map, ja. Yeah. Eines ist bei Lu Luisas Haus, die Luisa also. Ist immer noch was. I don't get it. Oh Gott. Ja gut, also. Ich liebe die Atmosphäre hier trotzdem nochmal. Ah, komme ich wahrscheinlich auch nicht hoch. Da war ich wieder in Dietrich? Nicht. Oh nein, ein spezieller Schlüssel brauche ich. Na toll. Speziellen Schlüssel wieder. <lacht> habe ich letztes Mal gar nicht gesehen, das Schloss. Ah, ja, also. Ich habe doch eine Waffe. Wir kommen nachher noch mal vorbei. Ich schieße die Ziege dann ab. Crouchen kann ich wieder. Sehr gut. Wieder schlau mit dem Messer. Okay. Nice. Für die. Jetzt. Schießpulver, damit kann ich was produzieren. Das behalten wir noch alles. Eine Mine. Eine Mine. Nur ein Schuss für die Waffe. Ist kacke. Boah. Wow. Wie bin ich hier denn? Ja, da sieht man nichts. Ich weiß, dass da Monster kommen, keine Sorge. Nein, ich will das. Man kann diesen Schrank ziehen. Das hat mir jetzt mal absolut nichts gebracht und ich muss ihn wieder zurückschieben. So, da haben wir zum ersten Mal dieses hässliche Viech gesehen. Die können tatsächlich auch Damage machen. Die sind recht stark sogar. Sie sehen aus wie alte Bewohner. Ich guck mal, ob ich gerade einen sehen kann. Da ist einer. Ich will eigentlich nicht mit denen zu tun haben, weil die sind schlimm. Da sind sie ja. Ja, das war jetzt nicht ganz der Plan, aber okay. Klappe die Tür! Bitte! Hey, was machst du hier? Oh! Oh! Bitte, nicht uns schuldig! Wow! Es ist okay. Ich werde dich nicht verletzen. Ich bin nur glücklich, dass du normalen Menschen in der letzten Zeit gesehen hast. du noch andere Überlebte gesehen? Nein. Sie sind in Louises Haus und sie ist nicht und die is ist lockt. Er Outsider. Oh. Ja, ich verstehe da uns. Unsicherheit. Be quiet. Don't move until I get those gates open. Okay. Also. Äh, wir können jetzt hier raus, aber nein, das ist doof. Oh, da war gar nichts drin. Äh, hier ist noch. Irgendwas fehlt. Ja, hier ist ein. Ja, okay. Das ist. Wahrscheinlich eine Vollversion Rätsel wieder. Wie es einige geben wird, wahrscheinlich. Okay, das ist Luisas Haus. Hier sonst. Ja, das ist ein Klo, das wir aufmachen können. Chemikalie. Ich vermute mal, sie haben nicht alle Rätsel rausgenommen, was eigentlich schade ist, aber hey. Äh, also, wahrscheinlich wird die, werden ein paar Rätsel für nicht von uns. Machbar sein jetzt. Oder mal schauen, was noch kommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir einige Rätsel nicht lösen können. Come on, it's clear. Hurry, hurry. Okay, aus. Oh, Alter, Sack. So auf dem Haus rum kann nichts machen, dabei müssen wir mal darüber klettern lassen auch genau, die, sie machen. Er ist nicht Menschen. Ich bin sorry. Wir werden sicher hier sein. hey Hey, weißt du was hier passiert? Es macht keinen Sinn. Miranda hat always immer us. hat Auf dem PC wurde das Spiel schon gehackt, dass man das endlos spielen kann, was eigentlich Wir mega lustig ist. Zu gehen. Zu gehen. Ich meine, das Areal ist ja nicht größer, deswegen. Hallo? Wer ist daheim? Vielleicht eine ähnliche Sprache. Luisa! Öffne dich, es ist mir, Elena! Stop schreit. You'll draw the monsters! Julian, calm down. Who's this? Oh, Stay back. For God's sake, Julian, let us in. No, they'll smell the blood. You'll endanger us all. My father will die out here. But that's not my problem. What's going on? These people want to let a dying man into our home. Come now. These people are our friends. Go on, go inside. Come now. This way. You're not from this village. Uh no. Ich bin Ethan. Julian, go make yourself useful and check the grounds. I said go. Well, if Elena trusts you, then so do I. Come inside, Ethan. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Wait here. I'll check on the others. Wir können sehr viel überspringen, wir haben schon zwölf Minuten davon, aber ich glaube, wir haben schon fast die halbe, halbe, halbe mit durch. Luisa, sie haben schon wieder viel gerissen, weil das so weitergeht, die beleben diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch schon nicht gefunden. Er ist wie vom Elbomm. Mutter Miranda sich von uns abgewandt. Miranda, sag mir was. Fotosan. Ich würde eigentlich gern ein bisschen näher ran, aber man sieht nicht. Haben jetzt zwei Seiten da. Ne, die haben mehr, okay. Man sieht eigentlich Sachen vom Dorf nur. Cool. Come inside, the others are waiting. What the fuck is this? werdet you're alle get us all killed! Christ, Anton. He helped Leonardo and Elena. We were doing fine by ourselves. Please, Ethan, take a seat. Is this all that's left? From your entire village? All that's left? All that's left? There is no one left! A worthless invalid! A stupid, wailing bitch! And you! You drag a bloody man and an outsider in here like it's nothing? And expect to be all safe? There is no safe. Every sorry bastard out there has been ripped in half. But tomorrow? <clears throat> tomorrow we'll all be dead. Just like her damn husband. <laughs> Put a sock in it, Roxanna. That's enough. This house, has protected my family for generations and drunk or not you are all welcome and safe in here whatever can someone please tell me what the hell is going on here we don't know one day we were a quiet devout village and the next the monsters came and attacked us and they they kept coming wait louise where is your husband Did they no N no he he is out there somewhere he, he, he went to get help yes yes that's that's it he he went to fetch help let us pray for him for all of us good idea come gather.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 Now, the tea should be. An Opfer abbringen? Come help me, Elena, please. That prayer, I've heard it before. There was an old woman near the graveyard. <lacht> you mean I... <lacht> bitch is crazy as a bag of rats. There is wisdom in her devotion, though. And I hope it protected her, as it shall protect us. <lacht> Ja, die kann dem eh nicht mehr helfen und die sind jetzt alle tot. Ach du Scheiße. Ja, toll. Achso, ich. Äh, okay, das gehört dazu. Zieh durch! Okay. okay. Wow. Oh mein Gott. I'm so sorry, hey. das war nicht Du richtige Nur kurz mit Jimmy, wenn er live. Wenn er kommt. Wahrscheinlich um 7. Wow! Elena, Elena, no. No you can do. nur auf die Zeit kurz. Yeah. Wir kommen wieder in der Garage wie in Resi 7. Resident Evil 7 war, ja. bevor ich es gespielt habe, das erste, was ich kannte übrigens. Das zeige ich ein paar Mal schon. Wie, no. okay, du hast deine alte. Dachte dir, ich stirbt in Reset 7? Ich glaube, es war Nonka. Man kann sie, glaube ich, alternativ töten. Äh, ich habe sie auf jeden Fall bei Gronk geschaut, deswegen kenne ich einen Teil von Ethan's Geschichte, aber nicht alles. Ist schon zu selten Äh, seit Release vor allem. Ich habe nur das Display geschaut bei ihm. Äh, von daher, ja. Ich kenne einen Teil. Da ist nix, da ist auch nix, sehr gut. Da was. Geld. Ja von mir aus. <lacht> Falls nötig nehmt ihr den Schraubenschlüssel aus dem Schlüsselanhänger. Ja ich. Ach so ich. Okay. Hier natürlich einfacher, wenn nichts zuerst ins Inventory muss. Und Shotgun Shells. Sehr gut, sehr gut. rein da die noch nachladen, die ist nachgeladen, sehr gut. Kann ich hier sonst noch was machen oder muss ich nur diesen Autoschlüssel haben? Ist gut. Machen wir mal weg hier. Ja, wir spielen das diese Zeit noch. Danach gehe ich wohl zu Essen. Da holen was zu Essen zumindest. Step back. We can bust ja. Hatten wir das nicht schon mal? A2 Muss ich mal gedrückt halten, ich muss nur tappen Ah, jetzt wieder Video Das Spiel ist komplett useless. Oh, ja. Oh, fuck. Lauf. Ja, lauf. Lauf. Ich renn ja immer ein bisschen durch bei diesen, weil ich hasse Zeit für ganze Demos. So ein Zufall. Ja. Genau da. We'll das stimmt aber. <laughs> we'll finden find a safe house to put you in? until I can find my daughter. My sie she's in that old castle. No. That place is full of nothing but oh, ja, blood Hans. and death. And I don't want to be alone while you're father? Elena, no. That's not him. Not anymore. He said my name? Ja, nein. Father. Wait, it's not safe. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jetzt finden wir einfach alle wieder. Ah, wir finden einfach alle, weil die ihren Vater retten Nur weil Ethan aufgetaucht ist, eigentlich. Okay, der Vater wäre auch so mutiert, aber trotzdem. Das ist schon heavy. Ich gebe zu, ich kenne da den Kontext nicht zu sieben, ob da ist die Olde von ihm wirklich stirbt. Ich dachte eben, die stirbt. Aber ich weiß nicht, ob das Kanon ist oder nicht, ob sie stirbt. Man kann sich ja entscheiden. Es macht gerade beides Sinn, aber im Trailer sagt sie was ganz anderes. Da hieß es noch, ja, ähm... Du hast sie schon getötet, er sagte zu Chris, du hast sie jetzt schon getötet, also töte mich doch auch. Das würde halt voll dazu passen, dass sie überlebt hat. Ich weiß gerade ihren Namen nicht, wie gesagt, das ist lange her. Äh, und Chris hat sie jetzt getötet, aber ich weiß es nicht. Ja. Hätte man nicht Schlüssel nehmen können oder so, nein... Dämonenfragment. So. Da. Ja, nice. Möchte ich da raus? Nein. Das ist Mutter Miranda. Oh Gott. Kann ich dir mit... Ah, ich kann hier nichts ändern. Schade. Ich wollte dir gerade nach. Aber sie ist jetzt weg. Da oben ist die alte Witch wieder. Die Hag. Ist die Kamera mal weg, dem Fall? Boah, ich mag die. Ja gut. Fuck. Bin ich der Tod? Zu wird halt passen. Ethan ist der Tod. Ja, irgendwas fehlt, wir kriegen das Inventory nicht mal. Ich würde mal behaupten, das kriegen wir hier nicht. Der Tod hat sie alle geholt. Ja, das, Ethan ist basically der Tod. Hier war Jungfrau, oder? Ja. müsste so passen. Oh, ich wollte die Ziege noch abschießen. Oh, ich hoffe, ich komme noch zurück. Nein, der läuft rein. Okay, ich hab's verkackt. Wenn ich noch Zeit finde, am Ende. Wenn ich noch Zeit finde, gehe ich noch mal kurz zurück. Mach das. Mal schauen. Das ist doch ein Tyrant. Den haben wir erst gerade gesehen in Resi 3. Das weiß ich eigentlich ziemlich sicher gerade Jetzt müsste der Trailer droppen. Den kann ich nicht skippen. Aber bei, ich weiß nicht, ob das der neueste Trailer ist. Den wir nachher Ich mag diesen Trailer halt trotzdem. Wir haben wieder dieses Umbrella Corporation Zeichen. Was halt sehr viel Sagen ist. Aber es sieht mir nach Umbrella Black aus, nicht mehr Umbrella Red. Das anscheinend einen Unterschied macht in den Spielen, was ich auch noch nicht weiß. Wusste bis jetzt. <lacht> Wie gesagt, ich habe mir ein paar Zusatzinfos geholt. Dieser Typ wird einfach der neue Schlechter, aber er kann reden. Deswegen, oh the fuck. Rose, weder X noch Tyrant konnten reden. Äh, X noch äh, Nemesis. Ja, wir waren bei Luisas Haus. Ja, die Demo, äh, die Demo ist, glaube ich, diese Woche noch und das Spiel droppt dann am Sonntag oder so. Oder vielleicht zum oh, no. monsters! Wer ist das? Dieses Stop Shouting. You? Wer ist das? Ah, ne, das ist der Alte. Logisch. Wir haben eine Offering für Dimitrescu, aber... Ja, das kennen wir ja schon. Halten Sie also zum ersten Mal, normalerweise die Demos waren ja immer speziell. Kann das also sein, dass jetzt die Demo aus echtem Material... Schade eigentlich. Ah, den finde ich krass. Der Typ mutiert sich ja zudem. Das waren Luke Androps, das war Chris. Oh nein. Okay, die Witch spielt auch eine größere Rolle. Also diesen Trailer finde ich echt krank. Er hat so viel, so viel Dreh, das ist... So ein Plot wie Saw, wenn man den 20 mal schaut. Meine Fresse. Chris. Wusste ich auch nicht, wer das ist, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, ich bin nicht so weit. Geil. Aber gut, wir machen jetzt weiter. Vielen Dank fürs Spiel. Ich kauf's noch nicht, ich hol's dann, keine Sorge. Aber ich will zuerst den Vorteil spielen und ich warte bis ein bisschen billiger ist wahrscheinlich dann. Weil bis ich dann alles nachgespielt habe, ist es eh wieder unten. Deswegen, ich bestell kaum noch was vor wegen dem Preis. Okay, wir haben noch 35 Minuten. Okay, die ganze Trailerzeit zählt also dazu. Dann gehen wir doch mal ins Schloss. Ethan vermutet, dass seine Tochter im Schloss sein könnte. Ja, weil ihm gesagt hat, dass seine Tochter im Schloss ist. Er betritt das unheilvolle Gebäude, in der Hoffnung, dass sie dort zu finden. Doch er wird für alles anderes herzlich empfangen. Er ist alles anderes herzlich empfangen genommen. Ist ja dasselbe. Ich sehe Chris einfach noch nicht. Wir haben ihn, also in meinem Spiel habe ich ihn ja zurückgelassen. Mit Jill. Heißt also es dann, das es Kanon und er wurde böse deswegen? Diese alternativen Enden in Spielen sind schon ganz geil, aber es ist immer so, was ist jetzt Kanon, was ist nicht Kanon? Vor allem für nachfolgende Teile. Ein Weinglas. Das sind nur Schätze. Schätze können wir verkaufen in diesem Teil. Es regt mich auf, dass dieser Hebel hier nicht funktioniert, das weiß ich sogar noch. <lacht> ich wollte den mega dann benutzen. Wie auch immer. Äh, hier müsste sonst nichts mehr zu finden sein. Der Schleier fällt mir jetzt erst auf. Ups. Gut. Ja, ließ es sich knacken, wenn man einen Dietrich hat, nicht wahr? Stimmt, ich habe keinen Dietrich bekommen. Ich wollte einen haben. Kenn ich? Märchen bei der Ernte. Okay. Ich glaube, die Bilder sind sehr viel viel sagen, als es aussieht im ersten Moment. Aber wir gehen jetzt mal hier rein. Rostige Reste, ja, ja. Da kommen wir nicht weiter, das ist gesperrt. Vielleicht kriegen wir das dann in der Hauptversion auf. Ja. Äh, Irgendein Fehler habe ich jetzt, glaube ich, gemacht. Nein, nein, nein, alles gut. Okay, also wir kommen durchs... Oh ja. sind dreckige Hände hier. Sie sind nicht ganz so gesund, also knallrote Hände vor allem. Die ganzen Vasen lassen sich kaputt machen hier. Wir können jetzt... Ich befürchte wirklich, sie haben einfach das Originalspiel genommen und haben ein paar Elemente, die man später noch... Dieses Backtracking, das man mega oft machen kann, fehlt dann einfach jetzt hier. Ich glaube, es sind in diese Richtung gegangen. Hier können wir craften. Nein, weil alles zurückgelassen wurde natürlich. Stimmt. Erste Demo, zweite Demo. Äh, die Schwenken. Ja, okay. Diese Teile sind gerade rausgekommen, aber ich glaube, die finden wir in dieser Demo nicht. Nicht, dass ich wüsste, auf jeden Fall. Oh, ho, ho. we meet again! Duke? Why are you here? Where there's coin to be made. And have you found your daughter? No. Wenn sie is truly here the lady of the castle would have kept little rose in her private chambers would she not the very speaking of looking care to make a purchase? ich guck ganz kurz das nach deswegen gehe ich kurz ins hauptmenü DVD hat ein update okay guck mal ob ich irgendeine Secret übersehen habe. Ich glaube nicht. Ja. Egal. Okay, wir gehen zurück. Es geht mir nur um die... Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Okay, das... So, das ist der Shop. Wir verkaufen. Kristallfragment, Weinglas... Und jetzt können wir hier eine Shotgun kaufen, dann hier Extender kaufen, oder wir können in die Werkstatt gehen und wir Updates machen. was voll geiles. Mal raus. Also das Shopsystem, wenn sie das ganze Spiel so in diesem Shopsystem behalten, bin ich voll dabei. Ja, danke schön. Good day then. Hier ist noch ein Rätsel, da kann ich nichts einsetzen. Das gehört aber nicht hier rein. Ah, hier müssen wir dann Hommelbahn spielen. Cool. Ich finde diesen Duke so komisch. Messer. wir kriegen hier noch keine monster das weiß ich wie gesagt ich habe schon ähm, Ist schon kaputt wir müssen es ist immer die schublade rechts oben die aufgeht Noch brauchen haben wir die drei Schwestern. Bella, Cassandra und Daniela. Und ich glaube, Dimitrescu hat drei Schwestern unter sich. Also man kann davon ausgehen, dass sie vielleicht zusammengehören. gehören. Also, ich ich habe äh, nachgeschaut letztes Mal. Lay ist eine ukrainische Währung, glaube ich. was? Ukraine oder Rumänien? Die Tür ist... der andere Seite. Dann bleibt uns hier eigentlich nur die Treppe nach oben momentan. Sorry. Ich gucke ein bisschen auf wegen der Zeit, wirklich. Weil, es ist schon cool, die Demo auf eine Stunde. Aber. Oh, okay. Okay. Ja. Ich weiß jetzt, wieso wir die anschauen können. Und die Tür war es. Nicht, dass das so ausmacht. Ja. Und ich weiß, dass Dimitrescu hier diese Tür da. Okay. Er äh, kommen kann in der Hauptversion. Ich habe ein Video gesehen. Von Leuten, die schon spielen durften, dass sie dich verfolgt wie X und Nemesis. Und ich hasse es. Also eher wie X in der Polizeistation. wir nachher hin. Kohlenmunition. Stubladen. Oben rechts. Oben rechts ah, Hier ist uns glaube ich gar nichts mehr. Doch hier ist noch ein Raum. Die Geschichte der Weinanstellung auf die Dimitrescu reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Lange bevor der, vor der Zeit der derzeitigen Besitzer all Alt China, Dimitrescu, erweitert traditionell zu fahren. Eigene Methode der Weinerstellung. Oder? Nein, ein Reiches Bouquet. Ihren besten Jahrgang verließe sie den Namen Sangui Virginis, Blut der Jungfrau. Er lag in einer Flasche, die Kunstform mit Silber und Blumenornamenten verziert ist. Die wir nicht haben. Die wir auch nicht kriegen werden, wahrscheinlich in diesem Spiel noch. Nein. Bar Tür drin, ja, ich habe es. Ja. Ja, das sieht schon ganz geil aus. Okay, hier ist nichts mehr aus dieser Vase. Ja, ich gehe jetzt nicht zum Duke zurück, um alles zu verkaufen. Das würde ich dann in der Hauptversion vielleicht mal machen, aber jetzt nicht. Ja. Also gehen wir weiter. Äh, hier waren X. Ja, und hier ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Wir müssen das rostrote Auge einsetzen, das blutverschmierte. Und der Warrior greift dann. So eklig. Wir sind sie nur kurz sehen. Oh nein, nein, nein, nein! Ich töte mich, Tötet mich! Ich weiß es. Nein, nein. Okay, jetzt kommen wir nicht weiter. Hier? Oh, perfekt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo. Holz Maul. Okay, sie kommt nicht nach. Und meine erste im schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensten allesamt Frauen sind. Ah ja, gut, 1958. Äh, die Herren und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf, zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das ist schon etwas merkwürdig. Das stimmt. Ich habe jetzt zwei Wochen nie im Schloss und ich fühlte mich ein bisschen. Adela, eines der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die kommt, Daniela hat ihm mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nach zwei hören. Es also ist, das wird ein Gespe Geister durch die Gänge spucken. Ich bin nach Hause. Ja, ich auch. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Kommtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß ist. Also habe ich das Fenster geöffnet. Ich wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien. Alle drei, ich soll das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und viel mehr wegspinnen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun? Ja, irgendwann block ich dich wirklich. <lacht> äh, hier ist sonst nichts. Keine silbrige Flasche, logischerweise. Na gut, gehen wir weiter. Noch ein bisschen Zeit. Ich muss nur kurz fünf Minuten noch überhaben, uh. wenn du mir mal auf WhatsApp schreibst, muss ich mir noch Handy gucken. Ob der ihre spezielle Flasche da behalten nee. noch nicht auffällig oder so, dass ich jetzt zurückkommen könnte, weil da die Tür quietscht plötzlich. Nein, nein, nein, das was, das was. schon ein spezieller Raum, um Wein zu lagern. Irgendwie. Ich habe da einfach kein gutes. Glück dabei. Okay. Oh, oh. oh, oh, oh. Das ist eine sehr interessante Art, das Ganze zu beleuchten, aber es funktioniert mehr oder weniger. Jetzt. Nein. Oh, daneben. Jetzt. Das Spiel jetzt. Ah, jetzt. Ah. Aber nett. Nicht so nett. Gar nicht nett. Gut. Fisch geputzt. Vorbildlich. Ich vermute mal in diesen Zellen wird nicht so viel sein. Ich meine, die Leute, die hierher kommen, werden nicht mehr so viel haben. Help me, brother. Nein. Nein, ich mag das nicht. Einfach gar leckt mich bestanden. Irina, Miaela, Luis, Ingrid abgelehnt. Dann Tor, Greta, Nadine, Camilla, Blink... <replicate> <sass uns> irgendwelche Namen. Lina steht da drauf. Schön, hallo, Lisa. Jetzt kannst du was schreiben. Wegen Lina, so eine, mache ich aus mit beides abgedeckt, was du machen willst. Deswegen kannst du es so. Rina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Louis, gesunder Appetit. Ingrid, instabil. Teils übertrieben aufgeweckt. Arme Ingrid. Ich glaube, die wird das nicht mehr machen. Alright. Ja, das ist nicht Nein, geh weg. Oh Gott, sind das viele. Oh, ich kann die tatsächlich töten. Oder? Weiß nicht, ich renne mal. Nein, habe ich das? Ja, ich hab's. Wird mal herstellen. Ich habe ein Arzneimittel noch mit R1. Okay, R1 Arzneimittel. Merken. Hier ist wieder dieses komische Schlosszeichen. Nein, nein, nein. Madam? Mm -mm. Bin ich absolut dagegen, dass du hier bist. Ich liebe diese Frau. Ich hasse dich als Maul. Ich sammle einfach mal alles ein hier. Oh, das war dumm. Jetzt bin ich im vorne Geh weg, geh weg, geh weg. Die ist halt echt scheiße, wenn sie dich haut. Ich glaube, wir sind gleich am Ende, wenn ich es richtig hab. Nein, nein, nein. Du, du musst warten. Nein. Okay, ja, das, ich bin von der Castle-Demo, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr enttäuscht als von der Village-Demo. Müsste eigentlich dasselbe Trailer sein, oder nicht? Ich gucke sicherheitshalber nochmal. Das kennen wir ja schon. Aber ich habe das Gefühl, er ist anders gemacht. Wir haben hier irgendeinen Helm auf. Ah, ne, wir sind in den Schrott gelegen. Okay. Das ist was ganz anderes. Rose, there, to my... to ja, das kennen wir schon. Okay, ich mache nur noch ganz kurz was etwas kleines. Ja. Ah, nur DPD. Da haben wir nochmal die Demo. Und ich gucke mal, ob ich die Ziege abschießen kann. Das wäre es dann. Dieses Bild sieht halt so krass aus und es gibt so viele Hinweise darauf, was passieren kann, oder eben auch nicht passieren kann, weil man kann davon ausgehen, dass Chris ein Lykanthrop ist, also ein Werwolf, ein Lycant, eventuell, vielleicht auch nicht, wer weiß, würde jetzt aber nahelegen, dass er das ist, deswegen ist er auch so plötzlich so dark und edgy und emo, weil jetzt fucking Lycant ist, das ist ja lästlich. <lacht> Demo-Dorf Vielleicht, ich will nur kurz reinrennen, ist ja egal Jetzt können wir durchskippen, den Rest kennen wir ja schon So, ich, ich schieße nur noch kurz einmal auf diese Ziege Und danach würde ich dann äh, Kurz pausieren Und Essen holen Und dann mein Gameboy bereit machen Und kurz mit Dimi gucken, wann er online kommt. Ja, also die Village-Demo hat mich mega überzeugt. <lacht> Im Dorf. Im Schloss finde ich sie lame. Es tut mir leid. Ja, ja, ich es gecheckt. Options. Ich drücke Options. Jetzt ist er mich skippen. Ich habe noch ich 20 Minuten, oh Gott. Das zerstört der Mogel den Zorn der Mutter Mirren. Und sind diese Ziegen ein Collectible? So, wie es jetzt im zweiten Teil Figuren gab und im dritten auch, die man abschießen musste, sind diese wohl dann Ziegen. Okay. Okay. Ja, das war eigentlich auch schon alles, was ich wissen wollte. Gut.